Einen schönen guten Abend, mein Name ist Johannes Böx, ich bin im wahren Leben eigentlich Kinderfernsehmoderator, das heißt, ich bin schweres Publikum gewohnt. Ich muss mich erstmal bei Ihnen bedanken, weil Sie sehr geduldig waren, es ist so, dass sehr viel los ist auf den Straßen und deswegen haben wir ein paar Minuten zugewartet und auch noch eine 66 abgewartet. Ähm, vielen Dank, dass Sie diese Geduld hatten. Erstmal herzlich willkommen. Herzlich willkommen, wie Sie ja vielleicht schon eben bemerkt haben, ähm, mitten rein in eine Reihe. Das ist die zweite Veranstaltung einer dreiteiligen Reihe, 2030. Heute mit dem Thema, wem gehört die Stadt? Ähm, gibt es Menschen unter Ihnen, die schon den ersten Teil mitgemacht haben? Mal ganz kurz die Hand heben. Ja, okay. Und wer ist ganz neu hier oder... Ja? Das passt ja nicht zusammen. Also entweder sind Sie, oder haben Sie ja geschlafen während der ersten Veranstaltung. Nun, wir haben uns entschieden, dass wir die erste Veranstaltung in einem 45-minütigen Wrap-Up, heißt es, nochmal zusammenfassen. Nein, keine Angst. Wir sagen gleich, was zur Veranstaltung das Allerwichtigste ist, aber dass Sie gebührend Begrüßt werden. Und das tun diejenigen stellvertretend für die Institutionen, die sich hier zusammengetan haben, diese Talkreihe zu organisieren, auf die Beine zu stellen und auch zu finanzieren. Wir haben zum einen die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die daran maßgeblich beteiligt ist, natürlich auch das Deutsche Museum Bonn und die Bundeskunsthalle diesen wunderbaren Raum zur Verfügung stellt und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und von der Bundeskunsthalle, bitte begrüßen Sie jetzt mit mir recht herzlich den Intendanten Rhein Wolfs und die Generalsekretärin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Herzlich willkommen! Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, das sind tolle Institutionen, aber äh, wieso tun Sie sich zusammen? Frau Zwonek, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, warum ist sie heute hier? Also wir unterstützen seit Jahren die Wissenschaftsjahre. Und natürlich sind wir immer hier mit verschiedenen Veranstaltungen, um diesen wunderschönen Raum zu nutzen. Dank an Herrn Wolfs für die tolle Atmosphäre, die wir dann auch nutzen können, um wissenschaftliche Themen, eben wie wir das hier ja auch sehen, ein bisschen breiter zu machen, sozusagen an die Gesellschaft heranzubringen. Das ist auf der einen Seite eine Verantwortung, weil wir ja schließlich auch mit öffentlichem Geld, mit Steuergeldern unsere Arbeit machen, auf der anderen Seite macht es eben ganz, ganz viel Spaß, weil es immer um Zukunft geht, um Zukunftsthemen, und die gehen ja irgendwie jeden was an. Wie hat das jetzt Frau Zwonnek geschafft, Herr Wolf, Sie rumzukriegen, dass die Wissenschaft ins Museum darf? Ja, Sie wissen, Herr Büx, wir sind immer schon ein Haus für das Interdisziplinäre gewesen. Bei uns ist Wissenschaft immer auch ein Bestandteil der Ausstellungspolitik, der Ausstellungsprogrammatik. Wir sind ein Haus, bei dem die Dinge zusammenwachsen sollen und wir sind gebaut worden als ein Haus, der Bundesrepublik Deutschland, in der die unterschiedlichen Forschungsergebnisse und die unterschiedlichen Ausstellungen und Veranstaltungen auch zusammenkommen können. In diesem schönen Auditorium, ich bin immer noch super froh, wollte Helmut Kohl damals genau so einen Raum haben, um auch die Bundesrepublik darin repräsentieren zu können. Und wir sind jetzt glücklich, die deutsche Forschungsgemeinschaft mit im Boot zu haben und auch das Deutsche Museum eine besonders wichtige Institution hier in Bonn, von der ich mir hoffe, dass sie auch eine Bonner Institution bleiben wird. Und äh, das ist etwas, wo wir auch gemeinsam daran arbeiten. Wir sprechen heute viel über Bürgerbeteiligung, ähm, gerade bei dem Punkt, dass diese Institution eine bleiben wird, eine Bonner, ähm, ist das vielleicht auch gar keine schlechte Strategie, sage ich mal so. Frau Zwonek, ähm, gibt es etwas, was Ihnen auf dem Herzen liegt bei den Wissenschaftsjahren? Sie haben gesagt, ja, wir möchten es einem breiten Publikum eröffnen, aber ähm, ich meine, so hochwissenschaftlich, natürlich haben wir Wissenschaftler auf der Bühne, ähm, es, wir sind ja schon eine Talkrunde und keine Forschungsrunde. Ja, aber das ist genau der Witz. Ich glaube, dass Wissenschaft von vielen als elitäres Berufsfeld wahrgenommen wird, als ein Feld, was irgendwie nicht wirklich mit der Gesellschaft verbunden ist, obwohl die Wissenschaften uns so viel an Erkenntnis zur Verfügung stellen, mit dem wir unser Leben anders gestalten können. Also es geht wirklich jeden etwas an und das Format, Wissenschaft verständlich zu präsentieren, auch ein bisschen lustig zu machen, auch für die Jugend eben greifbar zu machen, das macht eben ganz, ganz viel Sinn. Und Herr Wolfs hat auch gesagt, wenn die Leute dann schon mal da sind, um die Wissenschaft äh, zugänglich gemacht zu bekommen, sollen sie gerne auch Kunst mitnehmen, vielleicht ist Ihnen das aufgefallen. Es gibt einen Discount, wenn Sie heute Gast bei uns sind, was Sie ja sind, dann können Sie in den nächsten Tagen günstiger ins Museum gehen. Wie lange gilt das eigentlich, wissen Sie, das weiß ich gar nicht genau. Ui, das ist ja eine schwierige Frage, das weiß ich nicht ganz genau, das müssen wir noch mal nachschauen und können wir später noch kommunizieren. Ja, aber wenn Sie auch erst in einem Jahr wiederkommen, sagen Sie, der Intendant hat damals gesagt, ich kriege den Rabatt ja, und ich, nee, umsonst nicht, es ist nur rabattiert. Ja, also einen kleinen Obolus müssen wir verlangen. Vielen Dank für die Eröffnung, Ihr Applaus, Dankeschön, dass wir hier sein dürfen. Jetzt zum Thema. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, ich bin Kinderfernsehmoderator und habe wenig Berührungspunkte mit Städtebau zumindest durch meinen Beruf, aber ich habe tatsächlich einen ganz privaten Zugang, weil mein Vater ist Architekt, Stadtplaner und schon mit zwei Jahren, da hatte er sich gerade selbstständig gemacht, war damals bei Speerplan und ist mit einem ersten Auftrag dann in, mit einem eigenen Büro gestartet, ähm, habe ich einen seiner Bebauungspläne nachkoloriert. <lacht> Danach ist meine Karriere als Bauzeichner, nicht weitergegangen, aber ähm, ich, ich kenne diese Tischgespräche, wenn es darum geht, äh, warum die Bürger sich nicht interessieren für diesen Punkt im Planfeststellungsverfahren oder wie viel Eingaben beachtet werden muss und was der Bürgermeister sagt und die Nachbargemeinde und warum hat das Land und wieso ist das jetzt wieder verzögert worden, und jetzt sollen wir auf einmal liefern. Das ist meine spezielle Sicht, also verzeihen Sie es mir, wenn ich aus dieser Brille draufgucke heute. Das Gute ist, wir haben ganz viele Brillen hier heute und so werden wir dieses Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Mir ist allerdings ganz wichtig, dass die Menschen, die Sie jetzt hier auch schon sehen im Hintergrund, gebührend begrüßt werden. Und tatsächlich war ich so ein bisschen enttäuscht, was den Applaus für die DFG und die Bundeskunsthalle und auch das Deutsche Museum Bonn anging, so dass ich jetzt glaube ich nicht drum herum komme, das mit Ihnen einmal noch durchzuexerzieren. Denn ich habe im Vorgespräch ein bisschen mit ihnen angegeben. Ich habe gesagt, das ist das tollste Publikum, was sie sich vorstellen können. Die sind interessiert, die kommen, die wollen, die sind zuverlässig. Ja. <lacht> gut. Ja. ja. Nee. Wir machen das anders. Ich, das hat was mit Kennenlernen und Tuchfüllung zu tun. Also, ich lerne sie jetzt kennen. So. Sie gucken so freundlich. Wie heißen Sie? Nee, nicht Sie. Also Sie. So. Ah. <lacht> aber, aber wenn Sie jetzt, jetzt haben Sie ja auch freundlich Gut, Wollten Sie vielleicht doch was sagen? Ja? Nee, eigentlich nicht. Und den Namen, den weißt du noch? Ich sag jetzt mal du. Äh, Simon Rahe. Warum bist du hier? Weil ich mit meiner Klasse hier bin. Es wurde befohlen, von oben? Ja. <lacht> ja, aber es ist auch schon so ein bisschen freiwillig. Wo ist der Lehrer? Wo sitzt, der sitzt nebendran, das war der. Wir hatten ein ganz interessantes Gespräch dabei. Wollte ich eigentlich mit dem Nachbarn sprechen und das ist tatsächlich der Lehrer. Ja, hallo, ich bin Nils Christians und ich bin der Lehrer, ich bin vom Schloss Hagerhof und habe meinen Leistungskurs und den Parallelkurs mitgebracht. Weil die mit einem Bürgerverfahren ein demokratisches Verfahren auf den Weg gebracht haben und gesagt haben, wir wollen da unbedingt hin, Herr Lehrer, bitte nehmen Sie uns mit. Ja, so ähnlich. Nein, das ist das Thema bei uns im Unterricht und das ist auch Thema vom Abitur, das ist das Thema Stadtgeografie und da passen diese Themen wunderbar rein. Sehr gut. Und Timor war der Name, ja, mit R hinten Timor? Mit R. N. Mit N. Timon. Timon. Ähm. Das ist ein guter, der Timon. Ja, dann komm mal mit, Timon. Du bist unser Freiwilliger. Ein Applaus für Timon. Timon, stell dir vor, wir haben einen Raum mit. 450, 480 interessierten Persönlichkeiten, die sind langsam dabei aufzuwachen und wir, unsere Aufgabe ist es jetzt den Leuten, die wir gleich hier auf dem Podium haben, ein gutes Gefühl zu geben, sodass die denken, ja, wir werden gewollt, die mögen uns, die möchten hören, was wir sagen. Du bist jetzt, sagen wir, Herr Saimoglu ja? und ich werde dich ankündigen, also wenn ich jetzt sage, bitte begrüßen Sie mit mir Herrn Saimoglu, dann kommst du auf die Bühne und setzt dich, Herr Saimoglu wird nachher hier sitzen, dahin, ja? Gut, ja, dann stell dich mal da so an den Rand. Ja, bitte begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Herrn Salmoglu. Ja, also das war, sagen wir es so, das war für den Anfang schon ganz okay. Aber stellen Sie sich vor, sie sind 12. Klasse in der 12. Klasse, sagen: Lehrer, wir müssen dahin, das ist eine ganz tolle Veranstaltung." Dann gucken Sie einmal in die falsche Richtung zum Moderator, dann kommt er auf sie zu, reißt sie auf die Bühne. Sie wissen, dass sie in den nächsten Tagen in der Schule nichts zu lachen haben, weil alle über, weißt Weißt du, warst, du warst auf der Bühne. Ich habe ein Foto gemacht, guck mal. Und dann kommt so ein, ich sage mal, so ein 75% Applaus von ihnen, ja? Also, also ich anstelle von Timon würde jetzt sagen: Gibt es einen Psychologen hier, der mir auch noch mal so ein bisschen Selbstwertgefühl zurück. Ich würde gerne einmal von Ihnen alles rausholen, was geht. Timon, stell dich da noch mal hin. Du bist noch mal Herr Samoklu. Bitte begrüßen Sie mit mir sehr herzlich Herrn Samoklu! Sie sind das beste Publikum, was man... Gut, Timon, vielen Dank, das war großartig. Jetzt können wir loslegen. Dankeschön, das ist ein echter Applaus. Und ich sehe gerade so viele schadenfrohe Gesichter da in dem Zwölf... Ja, und bei der Parallelklasse vor allem, ja. Ähm, fühlt euch nicht zu so sicher, wenn ich heute Abend Freiwillige brauche. Ich komme noch mal zurück, ja. Wie es guckt jemand aufs Handy? Die habe ich sofort auf der Bühne. Gut. So, Sie sind noch in der Stimmung, dann bitte begrüßen Sie mit mir recht herzlich Anna Dittges, Filmemacherin aus Köln, Applaus Patricia Nanz, Professorin für Politikwissenschaften Applaus aus Essen, Applaus Sophie Wolfrum, Professorin für Städtebau und Regionalplanung an der TU München und Herrn Farai Doun-Salmoglu, Schriftsteller in Kiel. Also, Muglu, wenn Sie heute irgendwas nicht beantworten wollen, können Sie mal auf Ihren Avatar zurückgreifen, Timon, und ihm dann das Wort erteilen. Ja? Bitte. Das war toll. So bleibt auch die Aufmerksamkeit oben. <lacht> Ach, ist das schön. Nun, ähm, wir möchten natürlich nicht nur die Jahrgangsstufe 12 heute dabei haben, sondern Sie alle. Und diejenigen, die schon mal hier waren, Sie kennen das. Sie haben die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Das funktioniert unter anderem mit diesen Abstimmungskarten. Zwei Seiten, einmal grün, einmal rot. Grün ist ja, rot ist nein. Und wenn wir Sie fragen, was Sie davon halten, haben Sie die Möglichkeit, eben mit ja zu stimmen, mit nein zu stimmen oder sich zu enthalten. Ich werde dann, wenn Sie die Karte ein bisschen länger oben lassen, dann das Ergebnis Feedbacken in ungefähren Prozentzahlen schätzen. Wir hier vorne dürfen auch abstimmen, jeder von Ihnen hat auch so eine Karte. Aber das ist eben nur eine Möglichkeit der Beteiligung heute Abend. Sie dürfen sich nämlich auch gerne zu Wort melden und ähm, dafür haben wir dann ähm, haben wir das? Haben wir drei Personen, die zu Ihnen kommen. Schauen Sie mal jetzt einmal, es steht nämlich Dr. Andrea Niehaus, die Leiterin des Deutschen Museums Bonn auf. Frau Niehaus, wo sind Sie? Da, links. Sie hat ein Mikrofon, kommt gerne zu Ihnen. Außerdem haben wir Dr. Jutta Rateike, Leiterin der DFG Öffentlichkeitsarbeit hier. Sie winkt dort oben auf der Empore. Und wir haben eine Redakteurin von der Kommunikationsagentur Isa und Schmidt, nämlich Edda Gönnert. Wo ist Edda? Ganz da hinten auf der anderen Empore. Also auch diese Damen könnten zu Ihnen kommen, wenn Sie ein Handzeichen geben oder ich Sie frage, damit Sie mit Mikrofon besser zu verstehen sind. Das ist auch eine Möglichkeit, sich zu beteiligen. So, aber bevor Sie was sagen dürfen, lassen wir erstmal unsere Gäste was sagen. Und zwar etwas, was Sie haben vorbereiten dürfen, denn ich habe im Gespräch oben mit Ihnen darüber gesprochen, was Sie auf die Frage antworten würden, was bedroht die Stadt. Und jetzt sagen Sie, Moment, das ist die falsche Frage. Uns wurde ja versprochen, wem gehört die Stadt, wird heute Abend beantwortet. Ja, sage ich da, aber ich glaube, bevor wir darüber sprechen können, wem sie gehört, müssen wir doch erstmal wissen, wer sie bedroht. Und im Endeffekt werden wir auch nachher noch ein Kapitel weitergehen. Deswegen lassen Sie uns hier anfangen. Also Anna Dittges hat gesagt, was bedroht die Stadt? Es ist die Macht. Liebe Anna Dittges, wieso bedroht Macht Stadt? Ja, also ähm, ich habe äh, überlegt, wie ich vielleicht mit einem Wort hier antworten kann. Ähm, ich habe mit meinem Film äh, unter anderem herausgefunden, dass äh, Demokratie nicht bedeutet, dass alle gleich sind und dass ähm, also wie sehr Menschen sich einbringen können, das hat mit ganz vielen Faktoren zu tun, mit Bildung, mit, mit natürlich auch ihren vielen finanziellen Möglichkeiten, mit ihrem Status. Und deswegen habe ich diese Antwort gegeben. Und ich glaube, dass Transparenz da auch ein wichtiges Gegengewicht ist. Also in Macht steckt Bildung, Geld und Status drin. Unter anderem, ja. Gut, die Antwort von Frau Nanz, ist die Antipolitik. Was ist denn die Antipolitik? Naja, Stadt kann ja entweder als Ware betrachtet werden, dann ist es sozusagen das Geld, was die Stadt bedroht, oder als öffentliches Gut. Und wenn es als öffentliches Gut betrachtet wird, dann äh, gibt es sozusagen Räume, in denen das politische Raum hat. Ja? Und wenn diese Räume nicht mehr existieren, dann hat eigentlich die, das politische auch keinen Platz mehr und ähm, dann entstehen sozusagen antipolitische Bewegungen ähm, und die, also die die Stadt bedrohen und aber auch die die Öffentlichkeit bedrohen, das öffentliche Leben und dadurch auch die Politik als politisches bedroht. Weil also im Instrument der Politik schon so viel vorgesehen ist, was nicht ausgeschöpft wird zuvor? Ja, weil Politik ja nicht nur Staat bedeutet, sondern eben auch das Politische der Bürger, das Gemeinwesen, das Gemeinwesen braucht einen Ort. Ja? Und wenn Stadt sozusagen Ware ist, und die Ökonomisierung überhand nimmt, dann hat es keinen Raum mehr. Fatana Arendt hat auch schon ganz schön gesagt, dass eben der öffentliche Raum, der durch die Pluralität und durch die Vielfalt sich konstituiert, das Politische erst ermöglicht und die Menschen eben dazu bewegt, die gemeinsame Welt überhaupt entstehen zu lassen. Und das bedeutet Stadt. Die Antwort von Frau Wolfrum war, die Stadt wird bedroht durch, die, durch den Egoismus des, der Einzelinteresse. An welche einzelnen Interessen haben Sie denn dabei gedacht? Ja, an das Geld natürlich unter anderem. Also aber auch ähm, die Sicherheit, den Egoismus der Einzelnen. Not in my backyard, sagt man ja, so ein Kürzel für das äh, radikale Durchsetzen der eigenen Interessen. Und ich glaube auch, dass man so eine ähm, wir sprechen ja jetzt hier gerade über die negative Seite, später über die positive Seite, hoffe hm. ich, also auf der neg negativen Seite auch so eine Entwicklung sehen kann. Also Sie haben ja gerade Hannah Arendt genannt und Hannah Arendt hat in ihrem Buch Vita Activa darüber gesprochen äh, oder sagen wir mal, die, die Grundhaltung zum Ausdruck gebracht, dass der, dass der Mensch erst zum wahren Menschen wird, also zu einem vollständigen Menschen, wenn er die private Sphäre übersteigen kann. Das ist auch ein Luxus, historisch gesehen, weil ähm, in der privaten Sphäre, da wurden halt Kinder geboren und gestorben und ge genäht und äh, gekocht äh, und so weiter. Äh, äh, das war alles notwendig, aber wenn sich einer das leisten konnte, über diese Notwendigkeiten des Alltags hinauszugehen und sich dem Gemeinwesen zu widmen, dann war er eigentlich ein reicher Mensch und konnte äh, diese Kraft dem Gemeinwesen zur Verfügung stellen und dann war er erst ein ganzer Mensch. Und äh, heute kann man die Entwicklung sehen, dass es vielleicht genau andersrum ist. Wenn ich meine eigenen Interessen durchsetze, ja, mein Konto mehre und meine Interessen, wahre, dann, äh, dann, dann bin ich selbst entfaltet, ja? ich entfalte mein, mein Individuum im privaten Leben. Und das ist eine gefährliche Entwicklung für die Stadt. Beim Thema Reich sind wir auch eigentlich bei der Antwort von Herrn Saimoglu, die ist aber nicht ausreichend, weil Herr Saimoglu hat gesagt, die Stadt bedroht, wird bedroht von den Reichen und ihrer Geschmackslosigkeit. Die Geschmacklosigkeit der Reichen. Wie meinen Sie das denn, Herr Seimoklo? Bauen die so hässliche Gebäude oder was? Immer wenn man von der Verödung äh, der Viertel spricht, immer wenn man davon spricht, dass ein Viertel kippt, meint man entweder die Obdachlosen, die Jungalkoholiker. Man meint, dass dann Discountläden einziehen, dass dann diese kleinen Läden, diese schönen traditionellen Läden schließen. Aber selten kommt man auf die Idee vielleicht zu schauen, wie verhält es sich in einem Viertel, dessen Anwohner ähm, bzw. die Alten ähm, und die Ärmeren ähm, ausziehen mussten bzw. vertrieben wurden. Und was passiert mit einem Viertel, ähm, wenn die Gebäude, wenn äh, die Häuser äh, von den Wohlhabenden und Reichen aufgekauft werden? Ähm, ich bin durch viele Viertel herumgelaufen und musste feststellen, ähm, nichts gegen Geld, nichts gegen Wohlstand. Ähm, solchen Leuten wie mir unterstellt man ja immer äh, Sozialneid. Aber ich glaube, mh, schon festgestellt zu haben, ähm, dass die Geschmacklosigkeit der Reichen, ähm, die sich ja auf ihren Geschmack was zugute halten, ähm, ein besonderes Merkmal ist. Es werden da Willen ähm, im äh, Stile von... Kleinen Festungen und Palästen gebaut, ähm, komischer Anstrich, ein, äh, komischer, äh, eine komische Architektur. Manchmal sogar geht es äh, so weit, dass man es mit Einschüchterungsarchitektur zu tun hat. Ähm, es sind ähm, Zombie-Zonen und es fängt ja auch, es geht ja weiter. Ich meine damit nicht nur die Wellen, sondern ähm, auch die ganzen Läden, die Infrastruktur. Ähm, da wird ein besonderes Angebot gemacht, ich kann mir nicht helfen. Genauso wie ich ähm, ähm, in, in diesen gentrifizierten Viertel einmal durchging und dann wieder also sehr froh war, wieder von diesen untoten Zonen wegzugehen, genauso ist es, äh, dass es mich schaudert. Und das breitet sich aus. Ich könnte jetzt ein Impulsreferat darüber halten, was diese Geschmacklosigkeit meint, aber Geld sagt man immer verpflichtet. Aber es scheint die Menschen, die in dem Besitz von Häusern und Vierteln kommen, nur zur Geschmacklosigkeit zu verpflichten. Sind Sie selber reich? Nein. Wenn Sie reich wären, würden Sie Ihren Geschmack verlieren? Ja. Sicher? Sicher. Wer von Ihnen im Publikum hat Angst, dass wenn er auf einmal morgen 100 Millionen Euro auf dem Girokonto hat, er keinen Geschmack mehr haben könnte? Grün heißt ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht Geschmack verlieren würde. Rot heißt, ich habe noch nie welche besessen, nein. Ähm, nein, den verliere ich nicht, ich bin nur 100 Millionen Euro reicher. Wer glaubt, er verliert Geschmack, der zeigt jetzt bitte grün. Ich sehe nur Rot. Ja, hier vorne <lacht> Grün. Ganz viele können sich nicht entscheiden, 100 Millionen, reicht das überhaupt? Bin ich dann reich genug? Ich will 200 Millionen. Ich lege das Geld erstmal an in Aktien. Der Markt ist eingebrochen. Da gäbe es doch jetzt, was können wir das nicht später entscheiden, wenn ich die Dividende ausgezahlt bekomme. Ich finde, und Sie müssen auch abstimmen, Herr Samuco, so. bei Ihnen ist die Antwort schon klar. Sie sagen, ich verliere den ja, Geschmack. Ne? Genau, also ich, ich sage nicht, ich verliere den nicht. Frau Wolf, verliere ver Sie verlieren auch nicht. Nein. Auch nicht. Und jetzt, sagen Sie, jetzt zeigen Sie es nochmal ganz deutlich, jetzt haben Sie sich entschieden. Also ich würde sagen, es sind 80 Prozent rot, vielleicht 75 und für ein Viertel, würde ich sagen, sagt, ja, die Gefahr könnte bestehen, ich verliere meinen Geschmack. Ich weiß, dass Frau Wolfrum aus ihrer Professionalität heraus Spaziergänge macht. Wenn ich das richtig weiß, sind Sie sogar... Ja, das eine, haben Sie sich gut vorbereitet. Ja. Sie sind eine Verfechterin des Spaziergang, der, der Spaziergangswissenschaft, ist das richtig formuliert? Ja, ja, ja. Sehen Sie denn da viel mhm. schlechten Geschmack bei Reichen? Also ich finde jetzt die Frage des Geschmacks äh, unerheblich eigentlich. Weil ja, es dann der eigene sein. ist, mit dem man ihn abgleicht. Also mein Vater, Architekt, hat ich mal gesagt, ich habe immer gesagt, Geschmack, Papa, das ist, das ist doch eine Frage der Perspektive, jeder hat einen anderen Geschmack. Nein, nein. nein. Geschmack hat nein. man oder man nein. hat ihn nicht. Nein, nein. also ich finde die Frage des Geschmacks ist jetzt ähm, nicht die richtige, das richtige Thema. Sondern? Ich meine, es gibt schlechte Architektur und es gibt gute Architektur. Ja, das kann man schon sagen. Es gibt schlechten Städtebau, es gibt guten Städtebau, es gibt... Ähm, schlecht geführte Städte und gut geführte Städte und so weiter. Also, es, also man könnte das jetzt auf viele, viele Themen ausbreiten, aber was ist jetzt Geschmack? Also ich meine, gefällt Ihnen mein Mantel? Oder Finde ich geht gut. das darum? Ja, das sehen Sie. Ja, aber, aber wenn ich jetzt mehr Geld Sie hätte, hätte Thesamuten. ich jetzt einen schöneren Der Mantel. Mantel. Ist doch gut. Also ich, das, ist, das ist ja völlig unerheblich. Ja? Also es geht nicht darum. Also wir, Ich habe heute den Kanzler-Bungalow angeschaut und äh, da hieß es dann immer in der Führung, ja, der Kohl hat halt einen schlechteren Geschmack als der Erhard und er hat und so, ja, und äh, ja naja, gut, im, im privaten Wohnen, da kann man darüber reden, aber in im, im, äh, den Räumen der Stadt, was öffentliche Räume sind, da darf es nicht um Geschmack gehen, das ist überhaupt ähm, viel zu zeitgebunden und viel zu schnell stark der Mode unterworfen. Aber wieso ja. redet man von Bausünden? Wieso mhm. redet man von Zerschandelung? Wieso redet man von ähm, hässlichen Innenstädten? Ähm, Geschmack ist ja nur mhm. eine Benennung eines ja. Übels. Es ähm, geht um Ästhetik und Atmosphäre. Atmosphäre. Ja, Atmosphäre ist wichtig. Naja. Es geht natürlich schon um ästhetische Fragen. Ach doch. Es geht um, ja, Es geht um reichhaltige Erlebnisse. Es geht, es geht um vielfältige Räume, es geht um offene Räume, um, also, aber Geschmack ist mal so, so schnell wie, also äh, ist jetzt mein Ring schöner als Ihr Ring oder so, also so, so eine Art, ne, so eine Frage, eine Frage der, der modisch. Nein, wir haben uns hm, darauf hm, hm. geeinigt, dass es ja natürlich nicht darum gehen kann, ähm, dass haben wir, die? ja weil Geschmack bedeutet hm. jetzt nicht, ach, ähm, roter Anstrich, ich hätte es lieber gelb. Nur wenn ja. man, wenn man ähm, durch, die, durch die Viertel geht, wenn man äh, durch die Stadt geht, auch ich mache Gewaltmärsche, es sind weniger äh, Spaziergänge als Gewaltmärsche, dann sieht man etwas, was einen Schroff anfährt. Äh, man spricht ja von äh, Bauklötzen, mhm. man spricht ja davon, dass etwas abgerissen wurde und etwas. Hingeklotzt wurde. Jetzt, Herr Samoglu, vor Ihrem inneren Auge rufen Sie drei Städte auf, sagen wir in Deutschland, wo das zutrifft, wo Sie so Bilder im Kopf haben. Und ich frage Frau Nanz: wir haben ja vorhin von bedrohter Stadt gesprochen, <lacht> hat es denn eine Stadt schon so richtig schlimm erwischt? Also die ist nicht mehr bedroht, sondern die ist verschandelt worden, Herr Saugmoglu würde sagen, mit Geschmacklosigkeiten und, und Frau Wolfen würde sagen, das betrifft nicht nur den Geschmack, sondern auch infrastrukturell Planung, falsche Ansiedlung, nicht offen genug, unter zu wenig Beteiligung der Bevölkerung und so weiter. Haben Sie da Städte vor Augen? Und jetzt sagen Sie nicht Bonn, das geht nicht, Herr Nimsch, unser Oberbürgermeister sitzt hier vorne. <lacht> ja, ich ähm, arbeite ja in Essen und ich bin von Bremen über Essen hierher gefahren ja. und äh, dann sieht man am Bahnhof ein großes Schild über einem großen Gebäude, da steht Einkaufsstadt. Einkaufsstadt. Ja, Einkaufsstadt. Also, das ist eigentlich unmöglich. Einkaufsstadt, das muss irgendwie aus den 60er Jahren oder 70er Jahren kommen. Und mhm. ähm, ich würde sagen, das ist eine typische Autostadt, denn äh, wir arbeiten neben dem Volkbank und man kann eigentlich kaum über die Straße drüber, weil es einfach eine so Autobahn durch die Stadt gehen, also wirklich aus die Autostadt der 70er Jahre. Und ich würde sagen, das ist ein Beispiel für, für schlechte Stadtplanung, die sich heute auch nicht mehr sozusagen entwickelt hat. Es gibt ja sozusagen auch Bewegung weg von der Autostadt. Aber in Essen ist sozusagen ist wenig an, an Weiterentwicklung zu sehen. Es gibt auch Essen? positive Beispiele, ja. Gut, jetzt haben wir noch, ich versuche mal negative. Essen ist also auf der, schwarzen, auf der roten Liste. Wen haben wir noch? Ja, ich lebe in Bremen und da kann man sagen, es gibt einen Teil der Altstadt, aber im Grunde genommen ist da auch eine Verödung der Innenstadt zu beobachten, wo es einfach nur noch die großen ähm, Einkaufsläden gibt, die den Einzelhandel vertrieben hat und die sind ab äh, 18.30 Uhr relativ leer. Ja. Und noch eine dritte, Essen und Bremen? Um, naja, Bremen ist ja eigentlich eine schöne Stadt. Hm, ja, ist eigentlich eine schöne Stadt, aber die, Einkaufs-, die, die Einkaufsmeile ist wirklich komplett dem Großhandel überlassen. Und, aber das Viertel? Äh, das Viertel ist sehr, sehr schön, ja. Hm. Aber das Zentrum ist verödet durch die Einkaufsmeile. Jetzt gucken wir in den Kopf von Herrn Salmogl. Welche Städte hatten Sie denn vom inneren Auge gerade, als Sie <lacht> von den Betonplätzen gesprochen haben? Es kann natürlich nun, äh, nicht um ganze Städte gehen ja. oder ja, ja. es kann nur um Viertel gehen ja. oder um Innenstädte, ähm, ich habe äh, selber erleben müssen, Schritt für Schritt, äh, meine Heimatstadt ist Kiel, da liebe ich, ähm, wie die Innenstadt wirklich äh, furchtbar aufgerissen wurde und wie das zu einer Schneise wurde. Also es, man spricht hier von der Fußgängerzone ähm, und man hat da einen Einkaufskomplex, ähm, also wirklich hingestellt, dann hat man aber äh, gedacht, das reicht nicht. Ähm, am anderen Ende der Einkaufsmeile oder Einkaufsstraße hat man ähm, einen kleineren äh, Einkaufskomplex auch hingebaut und ähm, es war furchtbar. Nach und nach hat man den Raum zum Meer hin erweitert. Darauf ist man dann doch gekommen. Äh, Gekommen. Also mir fällt auch Duisburg ein, mhm. ähm, da hat man wirklich, äh, das ist ja furchtbar, auf der einen Seite hat man Kreditanstalten, also Banken und das sind dann so richtige Klötze und auf der anderen Seite hat man diese äh, die Einkaufspaläste, äh, über zwei, drei, vier äh, Stockwerke. Also da gucken sich äh, die Bauten sozusagen an. Und als ich da das erste Mal dort war, dachte ich, hier kann ähm, ein Helikopter landen. Also ich glaube, in Duisburg gibt es ja auch sogar, die, ist es die B59, die... Äh auf einer Art Brücke durch die Stadt fast wie eine Stadtautobahn funktioniert und das ist sicher Bremen aus der Zeit in Bremen auch 60er, 70er Jahre autofreundliche Stadt also die Straßenbahnen raus, Parkhäuser rein, Fußgängerzonen warum, wir müssen mit dem Auto überall möglichst schnell hinkommen und kann Frau Wolf. Kann ich dazu was sagen? Ja natürlich, ja. Bitte, bitte, bitte. Also wir sprechen ja jetzt über ganz verschiedene Dinge ja. wir mhm. sprechen einerseits über die Mo Mobilitätsräume, die unsere Städte zerschneiden und die in den äh, Phasen der Massenmotorisierung 50 er 60er Jahre, da sprach man ja auch von der autogerechten Stadt, ähm, eigentlich immer noch unsere, wir, unseren politischen, stadtplanerischen Geist durchdrungen hat und sehr wenige Städte es schaffen, tatsächlich ihre Bevölkerung mitzunehmen und da herauszukommen. Also wenn man sich Kopenhagen ansieht, die ja da vorbildhaft, vorbildlich ist in dem Bereich, die sagen auch, wir haben unsere Bevölkerung mitgenommen, den Verkehr umzumodeln zum der Fahrradfahren, nicht indem wir jetzt sagen du musst ein gutes Gewissen haben wegen CO2 und so, sondern die haben gesagt, du bist einfach schneller mit dem Fahrrad und haben die Infrastruktur so ausgebaut. Es ist praktisch, mit dem Fahrrad zu fahren. Es ist nicht nur gesund, sondern es ist schnell. Und so ist es auch eine Frage eines Paradigmenwechsels, äh, der sich nur ganz langsam in so eine träge Stadtgesellschaft einbauen lässt. Und äh, ich meine auch, wir können mal fragen, äh, wer liebt sein Auto? Wer liebt sein Auto? Ja. Was muss er? Grün liebt sein Auto. Hm? Alle Männer heben hoch und. Äh, ja, Zeigen Sie halbe, das mal bitte halbe, deutlicher. Ja. Und auch Ihrem Partner, ähm. falls Ihrem Partner in den letzten zwei <lacht> Monaten nicht gesagt haben, dass Sie ihn lieben, dass Sie das jetzt beim Auto doch nachholen. Ja, gut, das also sind es mindestens ist, 50 oder 40 Prozent. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier viele Leute sind, die sich für die Stadt insgesamt interessieren und deswegen nicht einfach nur so dem Auto verfallen sind. Hm? Sie auch? Ich habe gar kein Auto, weil mein Sohn hat den gecrasht. Das war die Rettung für den Zwölferkurs. <lacht> die haben auch kein Auto. Sie haben das gecrasht? Nein, mein Sohn nicht. Der Sohn, also, ja, ja. Welche, welche Jahrgangsstufe, der Sohn? Ja, der ist schon 35. Ja. Schon 35? Er kann Und immer noch nicht Auto fahren. War glatteis. War glatteis, okay. Ist ihm also, was passiert? Nicht nein, dass nein, wir, nein, ist alles okay. gut, gut. Also ich wollte ja nur mal nur jetzt mit dem Auto, das ist ja nur ein Punkt, ne? mit den Innenstädten. Da also, haben wir uns jetzt schon auf den Einzelhandel so ein bisschen eingeschränkt? Nee, nee, nee, nee, wir müssen jetzt wird auch noch der, fragen, wer liebt sein Fahrrad. Ein, wird, der, wird der noch ein... Ähm, Wie, die Gegenprobe machen wir und dann sind Sie Na nochmal gut. dran, drauf. Wer okay. liebt sein Fahrrad? Hm. Ja, und jetzt gucken Sie mal, Frau Wolf, <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> das ist nämlich hier das kleine Kopenhagen. <lacht> <in der> <lacht> ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Toll. Und da hinten sehe ich zwei Leute, die hassen ihr Fahrrad. Warum? <lacht> ich auch, ich <lacht> auch. Die Dame in Rot, wer kommt denn da dahin? Ja genau, Sie mit der roten Jacke, das möchten wir, Frau Wolfram, Sie haben gleich das Wort, Frau Dittke, Sie kommen äh, auch noch dran. Danke. Genau hier. Und der, der Ehemann nebendran hat, das ist das gleiche Fahrrad, die teilen sich das, der hat, der hasst das auch. Jetzt sagen Sie mal, warum lieben Sie denn nicht Ihr Fahrrad? Warum sollte ich? Das ist ein, das ist ein praktischer Gegenstand. <lacht> ja, praktisch ist er. Das, Frau das schätze sagt, ich an ihm, aber Liebe ist. Ja, geht ja, zu ja. viel gesagt. Mhm. Und ihre ich Frau hasse nickt. mein Fahrrad aber auch mhm. nicht. Ja? Ja, Geben Sie mal das Mikrofon weiter, weil die, die nickt, Ihre Frau. Ist das äh, Sie ihre, auch Ihre äh. Meinung? Ich liebe nur Menschen. Oh. Oh. <lacht> das ist so schön. Gut. Aber gut, als praktischer Gegenstand wird er auch geschätzt. Das nehmen wir mit, Frau Wolfram. Jetzt sind Sie wieder dran. Gut. Jetzt sind wir bei den Innenstädten, ja? wie ist das mit den Innenstädten? Wir haben jetzt in den 70er Jahren haben gesagt, die veröden, da haben wir gesagt, die Innenstädte veröden, weil da waren nur noch Sparkassen, Banken, Büros. Ja? Und Frankfurt. Nicht nur, alle, alle kann man sagen. Da wo ich studiert habe, es gab keine Straßencafés. Weil wo haben Sie studiert? In Dortmund. Dortmund. Also, das sind ja in Straßencafés gehen ja nur die Italiener, das kann man ja hier nördlich der Alpen nicht machen, ja, das geht ja gar nicht und so. Und jetzt gehen wir mal durch die etwas lebendigeren Innenstädte. Da beklagen wir uns ja schon wieder, dass der ein Straßencafé neben dem anderen ist. Ja? Mhm. Also eine sozusagen eine äh, totale Au Übernahme der Außengastronomie. Mhm. Also wir haben solche Wellen. Heute in München haben wir das Problem, dass in der Innenstadt nur noch die Investoren nur noch Wohnungsbau machen wollen, nur noch Wohnungsbau, Wohnungsbau ist das Geschäft heute ja? und das führt jetzt auch nicht dazu, dass wir da lebendige da Innenstädte gerne, haben, sondern die Problemlagen, weil das sind ja halt Leute, die sich sehr teure Wohnungen leisten können, die, für die diese in den Innenstädten gebaut werden, im reichen Süden der Bundesrepublik. Aber ähm, wir, haben, wir haben so einen Wechsel von verschiedenen so zum Paradigmen und äh, Themen, die ähm, aus der Gesellschaft kommen, die ökonomisch umgesetzt werden. Moment, Frau Wolfen, da gab es gerade einen Zwischenruf. Seien Sie ruhig ganz laut und winken Sie, dann kommt ein Mikrofon zu Ihnen und wir können Sie alle hören. Das war ziemlich groß. <lacht> nee, ähm, ja, und angeschaltet. Ich wollte eigentlich nicht stören, also so richtig. Haben Sie schließen. aber. Ja. ja, doch. Jetzt äh, ziehen Sie es genau. durch. Das Danke, ist doch vielleicht eine wertvolle Meinung. Dass Sie mich darauf aufmerksam machen. Äh, ich schreie das jetzt lieber nicht, äh, sondern äh, so wiederhole es nochmal ganz normal. Ähm, auf äh, Raum, Raum. Äh, wie nennt man das? Ähm, Level, Ja. <lacht> Nee, da gibt es ein anderes über Überbevölkerung, also über, über äh, so und so viel Dezibel, nein. Ähm, was ich gesagt habe, ist, dass der Planet äh, meines Erachtens nach überbevölkert ist und äh, dass deshalb also diese Sache mit dem Wohnungsbau, diese Notwendigkeit, immer mehr Menschen irgendwie unterzubringen, ähm, ja, so auf so einer kleinen Überbewertung äh, des natürlichen Triebes vielleicht äh, äh, sich sich aufbaut. Ne? Und das ist jetzt ein Pamphlet gegen natürlichen Trieb, oder? Äh, der, natür oh, der natürliche Trieb. Logisch. <lacht> und, nein, nein. Also witzig ist es eigentlich nicht. Ne? Also ich das mein, hat es gibt sehr viele Sachen, äh, wenn wenn man die sich leisten kann, dann sind sie vielleicht lustig und äh, das machen stimmt. Spaß und wenn man sie einmal macht, dann ähm, und sie ne, waren nicht schlecht das wir haben sein. einem selber ganz gut, gut getan, dem okay, also, dann Der <lacht> Punkt ist angekommen und, <lacht> ja. und das war tatsächlich auch ein wichtiges Thema bei unserer ersten ähm, Runde, weil als wir über die Megacities gesprochen haben und das Geschwindigkeitswachstum von Städten wie ähm, Mexiko City zum Beispiel, aber auch anderen Städten in China, wo es weniger der Bevölkerungswachstum durch das Kopulieren ist, was Sie angesprochen haben, sondern eher durch Wanderarbeiter Zuzug. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht haben wir in Deutschland eher ein anderes Problem, wobei und da möchte ich Ihnen Recht geben, dass natürlich ganz regional spezifisch ist. Also in München, wo die Arbeit ist und wo immer viele gutverdienende herkommen, ist das vielleicht tatsächlich das große Geschäft, jetzt Wohnungen in der Innenstadt zu bauen, wo früher Büroflächen gebaut wurden, weil die Geschäftsmieten damals mehr Rendite versprochen haben. In Chemnitz, wo 30.000 Wohnungen in der Innenstadt leer stehen, ist das etwas anderes. Und ich verspreche Ihnen, wir kommen bei dem Thema zurück, wenn wir im dritten Kapitel unserer Veranstaltung über Migration sprechen. Wenn wir nämlich gerade darüber reden, dass wir sie gar nicht ähm, durch diesen natürlichen Prozess, den Sie erwähnt haben, herstellen müssen, die neuen Menschen im Land, sondern dass sie auch ganz schnell einfach über die österreichische Grenze kommen können und wir für ihn vielleicht, für sie vielleicht viel schneller Wohnraum zur Verfügung stellen müssen, dann kommen wir auf das Thema zurück. Frau Wolfram, machen Sie noch einen Satz und Frau Dittges, äh, Frau Dittges ist fast schon in einer klösterlichen, klösterlichen Schweigehaltung, die müssen wir auch noch einbinden, deswegen ja. aber bringen Sie zu Ende, was Sie ändern wollen. Wir waren bei München und dass die Investoren mittlerweile eben nicht mehr Geschäfte bauen, sondern Wohnraum, weil das das große Geschäft ist. Ja, und ich glaube auch, ihr... Ihre Randbemerkung gerade ist total entscheidend, dass das regional sehr unterschiedlich ja. ist. Ja. Also wir haben ja Regionen in Deutschland, wo die Leute weggehen und die man mühsam irgendwie versucht durch Landespolitik zu fördern, um sozusagen eine ausgewogene Bevölkerungsverteilung weiter zu haben, aber die Leute stimmen ja doch oft mit den Füßen ab und wandern doch in die Städte. Die Städte wachsen gerade wieder, nachdem sie Erfurt vor zehn Jahren Wohnungen abgerissen hat, die alten Plattenbauten aus der DDR-Zeit abgerissen hat, äh, bereuen sie das jetzt und sagen, oh, sie, haben ja wieder, sie wachsen wieder her und, und müssen wieder Wohnungen bauen. Also das ist dieses Auf und Ab, einerseits in der Zeitlinie und andererseits diese regionalen Unterschiede, ähm, bedeuten eigentlich, dass man immer genau an den Ort gucken muss und es sehr schwer ist, so pauschal darüber zu reden, wie wir das heute tun. Nun haben wir eine Person unter uns, die mhm. sehr genau über einen langen Zeitraum auf einen speziellen Ort geschaut hat, nicht nur auf eine Stadt, in diesem Fall Köln, sondern auf einen ein Stadtteil, Ehrenfeld. Frau Dittges hat einen Film gemacht, der hat wie lange gedauert, bis er fertig war? Also ich habe vier Jahre an dem Film gearbeitet, das ist eine Langzeitbeobachtung und es hat so lange gedauert, weil ich einen Prozess äh, beobachtet habe, in dem es halt um Entscheidungen über ein bestimmtes Areal in Köln, in, also in einem auch sehr von Gentrifizierung betroffenen Viertel ging. Da kann man so und sagen, Ehrenfeld ist ein Hip-Viertel. Also da waren mhm. erst die jungen Leute, die sehr gemischt und jetzt kommen aber auch mehrere mit der Geld nach und da ist der Zuzug besonders stark. Richtig, aber zum Beispiel, ähm, ich glaube, da kann man ganz gut doch jetzt diese unterschiedlichen Ansätze auch verknüpfen, denn ähm, dort ging es um ein Areal, das teilweise Brachfläche war, teilweise aber auch in sehr äh, unterschiedlicher Nutzung. Und es ist ein Viertel, das eben sehr lebendig ist, also wo, wo ähm, auch viele Künstler sind, wo viele Handwerker sind, wo viele kleine Läden sind und äh, die Menschen eigentlich sehr viel äh, selbst dieses Viertel mitgestalten und dort sollte eben eine große Shopping Mall gebaut werden. Und ich glaube, ähm, da sieht man auch zum Beispiel bei so einer großen Shopping Mall, bezweifle ich jetzt auch, dass da Geschmack äh, eine besonders große Rolle gespielt hätte, wie das nun äh, gestaltet worden wäre. Und ähm, es steht natürlich auch dem entgegen, dass tatsächlich Wohnungen gebraucht werden in Städten und ähm, zeigt natürlich auch noch mal, dass, äh, dass ja Städte und Verwaltungen heute ähm, glaube ich ganz besonders auch darauf angewiesen sind, worüber wir äh, vermutlich später auch noch äh, sprechen werden äh, und sich immer wieder in der Situation sehen, halt eben ähm, auch Planung zum Teil ähm, auch an Investoren abzugeben und ich glaube, dass das ein ganz großes Problem ist, weil eben Städte unterbesetzt sind und dann kommen wir zu den Bürgern, äh, hier könnte man vielleicht äh, dann es nutzen, wenn wenn, wenn Bürger sich äh, eben engagieren und einbringen wollen. Ich möchte gerne, dass wir gemeinsam einen kurzen ne? <lacht> <lacht> einen kurzen Blick in den Film werfen. Wir haben einen Trailer äh, vorbereitet, mitgebracht, den Frau Dittges äh, gleich noch kommentieren kann. Das ist der Film, wem gehört die Stadt? Ist jetzt, denke ich, bestimmt drei Jahre alt und äh, zeigt eine ist eine Art Machbarkeitsstudie für das geplante Einkaufszentrum. Wir äh, nehmen die Grundstückskosten, wir nehmen die Entwicklungskosten, wir nehmen die Baukosten, addieren das aufeinander und gucken was wir das dann verkaufen können. Also das ist eine Projektentwicklung. Ich kann auch schlecht dem Eigentümer sagen hier. Wenn der das wegreißen will, dann kann ich da nichts gegen machen. Ich bin alleine, ich habe keine Lobby, ich habe kein Geld, ich kann keinen, ich sag mal, ich stehe halt vom existenziellen Nichts. Die hat wie ein Stück verloren. Aber ich denke ja nur erzählt, was hier drin hängt, da haben wir ja nichts mehr zu tun. Das ist das Herzstück des Stadtbezirks Ehrenfeld, des Stadtteils sowieso. Und da kann man nicht einfach so drüber hinweggehen. Da möchte ich schon die Menschen, die hier auch leben, dass sie mitreden können. Es geht ja auch um ihren engeren Lebensraum. Wem gehört das Viertel? Ihnen oder uns? Sind da irgendwo sozial geförderte Wohnungen oder Wohnungen, die einfach nur in dem Preissegment sind, dass da Studenten leben können, dass da große Familien leben können? Wie kommen Sie auf die Idee, dass das hier in Ehrenfeld gebraucht wird, dass das hier läuft, dass es das hier funktioniert und warum bauen Sie nicht was anderes? Das Problem ist, dass man offensichtlich bestimmten Einzelhandel nur in einer größeren Massierung ansiedeln kann oder man lässt es. Es gibt diese beiden Varianten, die man kann nicht ein bisschen machen. Ich glaube, die wissen auch, dass es hier um mehr geht, als einfach nur um Spekulantentum und einem Supermarkt, der hier hin soll. Sondern hier soll ein Stück der Seele von diesem Viertel rausgerissen werden. Wem gehört die Stadt? Sie haben vielleicht jetzt einen ganz guten Einblick. Der ein oder andere von Ihnen war ja vielleicht auch schon mal aus Versehen in Köln und kennt das Helios-Gelände in Ehrenfeld, das ist ähm, eigentlich eine Fabrik, die, ich glaube, mit Elektrizität zu tun hatte, spätes, nee, sogar relativ früh in der Industrialisierung, also ein frühes 19. Jahrhundert, ich glaube schon 1820, 1830 ging das los dort, Ehrenfeld, damals noch nicht Teil von Köln, später dann Ende 19. Jahrhundert dazugekommen und damals war das wahrscheinlich auch ein Riesenklotz, der dahin gebaut worden ist, da hätte man die Anwohner auch mal fragen können, dann an die AEG abgegeben irgendwann und wann stand das Gelände denn dann brach? Ab wann hat es sich denn so vor sich selbst hin entwickelt? Frau also es Herr. ist nicht so, dass dass das ganze Gelände brach stand, das kann man nicht sagen. Es gab einzelne Brachflächen, aber es gab auch ähm, wirklich sehr viele ähm, Künstler, die da gearbeitet haben, eine Schreinerin, die auch hier vorkommt ähm, und einen italienischen Supermarkt, der sehr beliebt war, der jetzt inzwischen woanders ange angesiedelt ist. Ähm, Konzerträume, unterschiedlichste Nutzung, auch Wohnen. Ähm, ich denke halt, dass es aber ein typisches Beispiel ist für ein Gelände ähm, in einer Stadt, was halt in seiner Effizienz halt noch mehr, also was einfach gesteigert werden kann. Und das ist ja schon auch wieder hier, muss man sicherlich sehr differenzieren, wachsende oder schrumpfende Städte. Köln ist ja eben eine wachsende Stadt und ähm, da ähm, werden natürlich ähm, Flächen immer weiter zugebaut. Und ähm, das ist etwas, was man halt auch dann ähm, hier natürlich äh, nicht nur versucht hat, sondern was jetzt auch beschlossen wurde, allerdings mit der Shopping Mall, darum geht es ja auch in dem Film, das äh, hat sich dann doch nicht durchsetzen können und das lag eben daran, dass Bürger gesagt haben, sie möchten das nicht und ähm, dass so eben auch ein äh, politischer Prozess und eine frühzeitige ähm, Bürgerbeteiligung in Gang gekommen ist. Ja, das kennen andere Städte nicht, dass es ein schönes Objekt gibt, vielleicht ein Schwimmbad oder sowas, was ähm dann ähm, irgendwann mal eine Shopping-Mall werden soll, deswegen haben wir als Beispiel <lacht> Köln rausgegriffen. Äh, ähm. Nein, es liegt einfach daran, dass der Prozess in Köln schon weiter ist, denn, und Sie haben das angedeutet, es wird keine Shopping-Mall. Warum? Hm. Ja, also es hat ein Bürgerbeteiligungsverfahren gegeben und ähm, es ist dann eben sehr sehr deutlich geworden, dass ähm, äh, viele Bürger in Ehrenfeld, ich sage jetzt viele, weil es haben natürlich nicht alle mitgemacht bei diesem äh, Beteiligungsprozess und es gab auch unterschiedliche Meinungen, aber ähm, die vorherrschende Meinung war eben doch, dass eine solche Shopping Mall, und das ähm, kennt man ja auch aus vielen Fällen, eben einer kleinteiligen Struktur und eben dem Einzelhandel vor Ort ähm, schadet und damit halt auch äh, vielen Bewohnern ähm, dieses Viertels. Und das hat auch natürlich Auswirkungen mit Verkehr und so weiter. Also da hängt ja dann sehr viel dran. Also allein so ein Shopping Mall zu beliefern, würde ja auch den Stadtverkehr also sehr beeinträchtigen und ähm, viele kleine Läden ähm, müssten schließen, Buchhandlungen, Bäckereien etc. Jetzt müssen Sie, ich bin ja auch Journalist, aus der Perspektive einer Filmemacherin sich ein solches Projekt angucken, äh, wenn es, sagen wir mal so, in der Dramaturgie ist das Wichtigste, dass es eine Entwicklung gibt, wenn da jemand ein Projekt plant und dann wird es tatsächlich so wie geplant, ein Einkaufszentrum. Ich glaube, es wäre ein sehr langweiliger Film geworden, aber liebe Anne Dittges, Anne Dittges wieso haben Sie darüber einen Film gemacht, haben Sie im Vorhinein geahnt, dass es vielleicht ganz anders endet, als es am Anfang erschien? Also ich habe ähm, nach dem Einsturz des äh, Kölner Stadtarchivs, ähm, der, den ja wahrscheinlich, der ist wahrscheinlich den meisten hier bekannt ist, dieses Ereignis, gedacht, ich möchte mich mit Stadt mehr auseinandersetzen. Ähm, auch äh, fand ich die Äußerung des damaligen Oberbürgermeisters, dass er dafür keine Verantwortung hat, weil das System an sich Verantwortung also verantwortlich dafür sei, ähm, doch sehr bemerkenswert. Und das hat mich auch wirklich neugierig gemacht auf dieses System, dieses System Stadt. Ähm, wie funktioniert das? Und das ist ja sehr komplex. Und ähm, ich habe dann dazu recherchiert und in diese Zeit fiel halt eben, ich hatte auch äh, da mein Büro in Ehrenfeld äh, die Nachricht, äh, dass nun diese Shopping Mall gebaut werden sollte und es dazu eine Informationsveranstaltung gäbe. Und da bin ich dann hingegangen. Also es war Zufall. Es war auch ein Stück Zufall, ja. also der Dokumentarfilm lebt ja sehr stark vom Zufall. Ähm, nicht nur der Dokumentarfilm, das Leben glaube ich auch. Ähm, ob das nur ein Zufall ist oder ein Schicksal, darüber kann man sich streiten, aber ähm, es war sicherlich ein Stück weit äh, Zufall und ähm, es war mir auch überhaupt nicht klar, wie sich das Ganze entwickeln würde. Ich fand es aber spannend, mir hier etwas einerseits den Bürgern auch zu folgen, die sich einbringen in einen solchen Prozess. Ähm, aber dann halt eben auch die unterschiedlichen Perspektiven darauf zu zeigen und auch mit dem Investor, auch mit äh, den Vertretern der Stadt, ähm, sowohl ähm, aus dem Stadtplanungsamt als auch von der Politik ähm, eben zu sprechen, weil ähm, alle die sich ja eben damit auseinandergesetzt haben und ja auch letztlich die sind, die, in, ähm, die dann ähm, ja auch die Stadt formen und gestalten. und ähm, deswegen habe ich das also aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und aber die Menschen selbst die Geschichte und ihre Meinung erzählen lassen. Wie Sie das vielleicht schon gesehen haben, es gibt keinen Sprecher, der das irgendwie einsortiert und ich würde vorschlagen, wir gucken uns noch eins, zwei Szenen aus dem Film an, damit Sie sehen, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Also ich finde es nicht gut, Einkaufszentren auf, ein, auf der grünen Wiese zu bauen, aber noch schlimmer finde ich es, Einkaufszentren mitten in die Stadt zu bauen. Der normale Prozess ist immer, dass ich aus dem Fenster gucke, irgendwas wird gebaut und ich ärgere mich darüber und irgendwelche Leute machen was ohne mich. Und mir bleibt dann halt nur das Ärgern über. Oder das Unverständnis darüber, weil einfach solche Sachen nicht transparent sind, weil man immer das Gefühl hat, dass Geld und die Macht gewinnen und die basteln sich da irgendwas hin. Und in dem Zusammenhang finde ich es auch schön, wenn das wirklich nicht der ausschlaggebende Faktor für so eine Bebauung des Helios-Geländes wäre: Geld und Macht. Wie sind Sie auf das Gelände gekommen? es besteht eine, ein, warte, ein familiärer Kontakt zur Alteigentümerin, das ist ein privater Kontakt, ist ganz einfach. Und bei der Vorgeneration schon gab es immer eine familiäre Verbindung, Bekanntschaft, Freundschaft ist ein großes Wort, Bekanntschaft und so, ist man so ist, sind die auf uns zugekommen, man ist auf uns zugekommen. Also es gibt keine familiäre Verwandtschaft zu Frau Weige, sondern jemand aus der Familie kennt Frau Weige. Ach so, also es ist nicht Familie Adenauer mit nein. Familie Weiß. Nein, nein, ja doch auch, natürlich in Frage. Daher kommt das ja, da ist ja eine gewisse Frage. Aber das natürlich, ist länger her. eben länger her, das heißt, es gab immer eine, es gibt, das klingt das jetzt ja so wie eine Freundschaft, äh, Das ist äh. auch nicht, dass es einen also Kontakt, den hat es gegeben und dann, äh, dann wird darüber geredet, also wir haben da ein Problem, wir wollen das unbedingt loswerden und dann macht die denn nicht und so weiter. Richtig, genau, Sache, dass wir das machen. Ja, ja, ja, ja, ja. Das ist ein privates Geschäft gewesen. Es gibt einen Eigentümer, der verkauft einen anderen Grundstücke mit Aufbauten, so heißt das ja. Und jetzt will er da was bauen. Dafür kriegt er einen Bebauungsplan. Und das ist, wenn man so will das Korsett, was festschreibt, was ich doch machen darf und was ich doch nicht machen darf. Das sagt die Gemeinde dann. Und dieser Bebauungsplan, der wird jetzt erst noch erarbeitet. Verstehe ich das richtig? Natürlich. Die Vorstufe des Bebauungsplanverfahrens ist die vorgezogene, frühzeitige Bürgerbeteiligung. So heißt das. Wenn sich eine Bürgerbewegung... Bildet, dann ist eben die Politik auch der richtige Ansprechpartner für diese Bürger, weil die Politik äh, merkt auf, wenn viele Menschen gegen was sind und fühlt sich aufgerufen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und deswegen ist das auch unsere Chance, dass man über die politischen Vertreter, das sind ja unsere Volksvertreter, Einfluss nimmt auf die Entscheidungen, die letztendlich der Stadtrat fällt. Wem gehört die Stadt? Das alte Thema, den Bürgerinnen und den Bürgern, die auch dafür verantwortlich sein müssen, wie ihre Stadt funktioniert. Und das vermisse ich leider oft. Wie so ein altes Ehepaar. ne? Das haben Sie von sich selbst gesagt, als Sie ja, ähm, nach dem Dreh schon... Meinten Sie, meinten Sie ja, das nächste Mal müssen wir uns auch einzeln ähm, interviewen, so sitzen wir so nebeneinander wie so ein altes Ehepaar. also haben Sie selber von sich gesagt. Mhm. Äh, aus dem Kontext könnte man meinen äh, Bauamt oder wer ist das? Mhm. Ja. Stadtplanungsamt, richtig. Stadtplanungsamt. Nun, ähm, eine Dame, die Sie gerade gesehen haben im Film, ist auch heute hier, nämlich Architektin und Gründerin der Bürgerinitiative, Frau Skriber. Wenn Sie einmal kurz aufstehen und sich einen Applaus abholen. Ja. Wem gehört die Stadt? In diesem Fall scheint es ja so, als ob sich ähm, erfolgreich Bürger eingebracht haben in einen Prozess und den ursprünglichen Plan von Investoren verändert haben. Was war das Geheimnis, dass das funktioniert hat? Ich glaube, das Geheimnis war... Ein äh, gutes Zusammenspiel, eines sehr frühzeitigen Zeitpunkt, von dem, äh, an dem wir erfahren haben von dem Projekt, aus der Zeitung übrigens. Und äh, diese große Bürgerbeteiligung, die es später gab, die war nicht von Anfang an von der Stadt geplant, muss man mal sagen. Sondern die wurde erst äh, organisiert, nachdem wir als Bürgerinitiative dafür sehr intensiv gekämpft haben und es dann von der Politik beschlossen wurde, dass doch ein großes Bürgerbeteiligungsverfahren sein muss. Frau, Frau Skriver, ich komme sofort zu Ihnen zurück, aber ich muss bei diesem Punkt einhaken, weil Frau Nanz hat wahrscheinlich gerade schon so in ihrem Kopf so ein Feuerwerk gezündet. Der frühe Zeitpunkt, den Frau Skriver gerade genannt hat, ist der ein Erfolgsfaktor für die Beteiligung von Bürgern an Bauprojekten in einer Stadt? Das ist einer von vielen. Es gibt ein, ein sogenanntes Beteiligungsparadox, was besagt, dass wenn man sehr frühzeitig beteiligt, die Bürger gar nicht interessiert sind, weil sie gar nicht wissen, worum es geht und also gar nicht zu mobilisieren sind. Und wenn man sie dann mobilisieren kann, nämlich am Ende, dann ist es zu spät, weil die Planung sehr weit fortgeschritten ist. So. Und die Frage ist, kann man Formen finden, wo das einfach ritualisiert ist und von Anfang an sozusagen Institutionen eingebaut wird, dass sowas nicht passiert und dass Menschen eben frühzeitig erfahren von den Vorhaben. Da sind Sie schon einen Schritt zu weit für uns im Moment, aber da kommen wir auf jeden Fall zurück. Ich wie könnten wir sowas institutionalisieren? Jetzt zurück zu Ihnen, Frau Skiber, wie haben Sie das denn geschafft? Sie haben gesagt, das ist aus der Zeitung, haben Sie es erfahren und dann konnten Sie frühzeitig aber genügend Leute mobilisieren, ja wen denn? Also ich persönlich habe es aus der Zeitung erfahren, habe mich dann in die Bezirksvertreter-Sitzung gesetzt, weil da sollte das Projekt vorgestellt werden, da wurde dann nur diskutiert, machen wir 30.000 Quadratmeter Einkaufszentrum, 20 oder 15, das waren die drei Parteienmeinungen. Und ich saß da und habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso, hier niemand, ob wir überhaupt ein Einkaufszentrum wollen. Dann fand ich neben mir auf dem Stuhl einen Zettel, Jemand, der geschrieben hat, wir sind gegen das Einkaufszentrum, wir treffen uns in der und der Kneipe dann und dann. Und in dem Moment habe ich gedacht, da gehe ich hin, weil das finde ich nicht gut, dass das so läuft. Als Hintergrund muss man wissen, dass dieses Videos-Gelände nicht irgendein Gelände ist, es ist wirklich ganz zentral in den Stadtteil und die Planung, ein, eine Monostruktur-Einkaufszentrum auf diesen 30.000 Quadratmeter zu machen, hätte eine große Auswirkung auf das ganze Viertel gehabt. Das ist nicht irgendein kleines Projekt gewesen. Das hat schon sehr starke Auswirkungen und das war uns auch von Anfang an dann schnell klar. Und dann begann eben diese erste Versammlung. Daraus gründete sich die Bürgerinitiative und das war kurz vor den Sommerferien 35 Grad, die erste Sitzung der Bürgerinitiative. Ich dachte, da kommt überhaupt niemand. Es waren 200 Leute da. Und dann hatte das zur Folge, dass bei der ersten Informationsveranstaltung, die dann im September von der Stadt gemacht wurde, dann plötzlich knapp 800 Leute hingekommen sind. Das ist, glaube ich, nur einmal passiert in Köln bei der Moschee. Da waren, glaube ich, etwas über 800, also wir haben fast die Marke gerissen damit. Und da sah man dann plötzlich, dass es ein riesiges Interesse gibt. Das hatte auch im Hintergrund, dass ein sehr bekannter Club, das Underground, eben auf dem Gelände ist und bedroht war. Das war ein Teil der Leute, die dafür sich eingesetzt haben, dass das bleiben soll. Aber es gab eben auch sehr viele andere, die dachten, das geht jetzt irgendwie in eine falsche Richtung. Und wenn die Politik dann sieht, 800 Leute auf einer Informationsveranstaltung mit der Stadt zu einem Bauprojekt, das kann man nicht übersehen, das ist so außergewöhnlich und da fing es dann an, dass sich viele Leute Gedanken gemacht haben. Die Menschen waren da, weil sie etwas verhindern wollten? Ja, auf jeden Fall äh, sollte das Einkaufszentrum erstmal verhindert werden, das war ich finde, das der Gründungsmythos ein wichtiger Punkt. der Bürgerinitiative. Wir kommen auch gleich nochmal auf den aktuellen Fall zurück. Ist das nicht ein ganz wichtiger Punkt, dass es Bürgerinitiativen gibt, wenn etwas gestoppt oder verhindert werden soll, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, Frau Nanz, wünschen Sie sich ja eigentlich eine andere Beteiligung von Bürgern, nämlich eine proaktive im Sinne von können wir vielleicht etwas mitgestalten, aber nicht erst dann aktiv werden, wenn uns etwas stört? Der Protest hat ja in der Demokratie auch ihren Platz und ähm, ist ja auch immer so ein Warnsignal und auch sehr, sehr wichtig, auch für die Belebung der Öffentlichkeit. Die Frage ist, inwiefern Bürgerinitiativen, die gibt es ja auch nicht nur in der Stadt, sondern eben auch jetzt im Zuge der Energiewende, inwiefern die eben sehr viel Eigeninteresse und Einzelinteresse vertreten und inwiefern das Gemeinwohl in einem Prozess sozusagen erörtert werden kann, da dann am Ende als Ergebnis bei rauskommt. So, das heißt nicht, dass die Einzelinteressen komplett zurückgestellt werden, aber es geht doch darum, eigentlich um eine Co-Gestaltung, ja. Und dafür braucht es eigentlich sowas wie eine Partizipationskultur im Vorfeld. Was Sie beschrieben haben, war, dass es keine Partizipationskultur der Stadt gab und dass Sie die quasi eingefordert haben, ja. Das ist, der, die, die meisten Fälle passieren so, es gibt aber auch einen anderen Fall, den ich ganz gerne erzählen möchte, nämlich aus Bregenz, das ist, ein, das ist in Vorarlberg, ein, ein westösterreichisches Land, recht reich und recht ähm, innovativ und die haben seit über zehn Jahren ein Büro für Zukunftsfragen. Die sich ein Was? Büro für Zukunftsfragen, ähm, die nichts anderes machen, als ähm, sie sind draufgekommen, dass man eben Transformation der Gesellschaft nicht hinbringt, indem man sagt, fahrt Fahrrad, das nützt überhaupt nichts. Sondern indem man sie gestalten lässt, wie dann die Infrastruktur aussehen müsste wie in Kopenhagen, damit Fahrradfahren attraktiv ist. So und die Stadt ist getrennt seit jeher vom See, also vom Bodensee, durch eine sehr befahrene Straße und durch die Straßenbahn und durch auch die Zugtrasse genau. So, und, dann gab es ein Riesenareal direkt am See und die Stadtplaner hatten bereits alles äh, den Entwurf sozusagen fertig und dann kam dieses Büro und hat gesagt, lass uns doch mal einen Bürgerrat machen, die machen sogenannte Bürgerräder mit zufällig ausgewählten Bürgern, zufällig, ja, und das sind auch ganz wenig, es sind ganz kleine Formate, das sind 15 Leute, eineinhalb Tage und die kamen dann drauf, dass was sie eigentlich wollten und gar nicht im Blick der Stadtplaner war, eine Überbrückung der Straße und, äh, und der Zugtrasse war so, sogenannte spanische Stiege, wie eine spanische Treppe, auf der sich Menschen treffen können. Ja? Ähm, das heißt, es zeigt eigentlich nur, dass hinter diesen ganzen Konflikten meist Konflikte stehen über, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben. Ja? Geht es da wirklich um, es wäre auch in mehrere Einkaufszentren geworden oder geht es eigentlich um Begegnungsstätten? Wollen wir, wie im Stuttgart 21 da ging es auch eigentlich um Wertekonflikte, die dahinter standen, die die Parteien nicht artikuliert haben. Es ging eigentlich um eine Politisierung von einem entpolitisierten technischen Prozess, der aber gar nicht so technisch war, weil dahinter stehen natürlich Wertefragen. Ja? Und diese Wertekonflikte, die kann man äh, nur lösen, indem man eben äh, sozusagen von Anfang an ähm, die gestaltet ja, und sich nicht sich selbst überlässt. Und ich glaube, die müssen auf jeden Fall auch benannt werden. Und es muss Möglichkeiten geben, das, was darunter liegt, eigentlich an Fragen, ähm, nämlich in welcher Stadt wollen wir in Zukunft leben, ähm, zu artikulieren. Das sind ja schon wieder Sie. Wir hatten Sie ja ganz dezent darauf hingewiesen, dass es beim ersten Mal gestört hat. Sie können gerne ein Handzeichen geben und wir kommen auf Ihre erste Frage noch zurück, die haben wir noch gar nicht abschließend geklärt. Merken Sie sich die zweite, denn wir schreiten in der Zeit voran. Ich muss aber einen kleinen Moment erst noch mal zu Frau Wolfram gehen, denn der eine Punkt, der eben genannt worden ist von Frau Nancy, den finde ich extrem wichtig. Die Personen wurden zufällig ausgewählt. In der Bürgerinitiative sind es Menschen, die gesagt haben, es ist mir wichtig, dass das nicht passiert. Das sind Leute, die sich selbst organisiert haben. Mhm. Hier gibt es ein Büro für Zukunftsfragen, mhm. was ist? Bregenz, die Österreicher. Und die suchen sich zufällig Leute aus. Das ist ja wie bei der, Ge das ist ja wie das Und dann kann auch jemand sagen, nein, nein, das mache ich nicht. Aber ich mein, ja, ganz viele sagen nein, nein. Es geht durch Losverfahren, durch das Melderegister. Und dann lädt man irgendwie 500 Leute ein, am Ende hat man 20, so. Und wie stellt man sicher, dass das denn tatsächlich auch ein Abbild meiner Bevölkerung ja, ist? Ja, da könnte ich was zu sagen. Wolf, also das ja, das, das also gab es auch äh, im Rahmen des ein, Bürgerbeteiligungsverfahrens. Ah ja, das sehr interessant. Also das ist eigentlich eine ganz alte ähm, ja. Technik in diesem äh, Beteiligungs- und Partizipationsverfahren, ist jetzt gar nicht neu erfunden, Das ein, eine äh, dieser Techniken heißt Planungszelle, die machen genau das. Also, die äh, machen mit statistischen Methoden: äh, Einkommen, Bildungsstand, Eigen Geschlecht, Geschlecht äh, auch so Geschmack. Ein, äh, äh, äh, ja, das lässt sich statistisch nicht abbilden. Ne. Schauen <lacht> dann geht das nicht. <lacht> ja? Und dann, ähm, dann wäre natürlich: fragt man viele Leute an und ähm, bis genügend Zusagen, die auch weiterhin diesen statistischen Querschnitt abbilden der Stadtbevölkerung oder dieses äh, territorialen Umfeldes, mit dem man sich beschäftigt und dann macht man mit dem Workshop äh, über zwei, drei Tage. Die kriegen Gehalt für die Zeit, damit sie in dieser Planungszelle, in der Planungszelle, in der Planungszelle, genau. in der Planungszelle ja, damit sie äh, für drei Tage aus ihrem Job rausgehen können und, ähm, und keinen Urlaub nehmen müssen. Das steigert die Bereitschaft. Und dann das, äh, Moment, Moment, ich muss hier mal ein... Also, das hört sich... Das hört sich an, als ob es das schon überall gibt, wo gibt es nee, denn gibt's, sowas das gibt's in Deutschland? das gibt es schon lange. Das Da greifen immer wieder Städte zu diesem ähm, Medium, wenn sie für ein Projekt, was m, umstritten ist oder so, oder für eine äh, Fragestellung, äh, die in der Stadt so auftaucht, einen breiteren Rückhalt brauchen. Und das passiert auch hier in Deutschland schon seit Jahren des Öfteren in der ein oder anderen Kommune? Ja. Beispiel, positiv Beispiel. Es gibt ganz viele solche Formate. Planze ist übrigens nur eins. Es gibt kleine, mhm. und es gibt große Formate. Seit den 70er Jahren ist es mhm. eigentlich Gang und Gäbe. In 90er ist es explodiert nur eben nicht institutionalisiert, sondern einfach einzeln zu bestimmten Projekten und nicht im, im Sinne einer, wie wollen wir die Stadt überhaupt planen. Also man kann ja sozusagen auch eine Gesamtplanung haben, sondern es geht immer zu einzelnen Projekten. Und bei dem Helios-Projekt gab es das natürlich auch, Frau Skriber. Ja, aber nur, weil es eingefordert wurde. Ja, war, später war erst. Später, also. Ist, mhm. Mhm. Äh, Aha. Aber sagt auch was dazu. Mhm. Ich hake mal ein bei der Zufallsauswahl, das hätte der Investor gerne gehabt. Das hat er nämlich vorgeschlagen, weil mhm. er inzwischen dann Angst vor uns hatte. <lacht> und ich ja. dachte, wenn ich jetzt die Seniorin von der Landstraße ja. habe, die bitte ich schon ein. Ich polemisiere jetzt mal so ein bisschen, weil wir waren nicht dagegen, das so zu machen. Mhm. Und äh, die Stadt hatte aber Angst, dass die Bürgerinitiative sozusagen ein Übergewicht hat. Und dann wurde so ein Mittelweg gefahren, dass man sich bewerben konnte und 100 Bürger wurden ausgelost. Da waren dann also unter Bürgerinitiative einige dabei, aber nicht überwiegend. Leute dabei. Es waren aber nur natürlich die, die sich vorher auch so interessiert gezeigt haben, dass, sie sich, äh, beworben dass haben. sie sich überhaupt beworben haben. Aber es waren immerhin 100, das ist ja schon mal nicht schlecht und es waren zwei Tage oder anderthalb. Einer. Und äh, da ist auch was Schönes da rausgekommen. Allerdings würde ich mal sagen, dass das rausgekommen ist, wäre nicht rausgekommen, wenn wir als Bürgerinitiative nicht ungefähr zwei Jahre vorher wirklich intensiv an dem Thema gearbeitet hätten. Weil in so einer kurzen Zeit, und wenn ich dann noch nicht mal Fachmann bin, das ist wirklich schwer. Dann also, sei der Mann hat ein genialen Moderator, der das dann ganz toll umsetzt. Aber bei uns war es anders und ähm, es ist immerhin so gewesen, dass nachher das von der Politik auch breit verabschiedet wurde. Also es ist jetzt nicht ein Einzelinteresse in der Art, dass ein paar Leute aus einer Bürgerentwicklung sich ein Wunschkonzert ausgedacht haben, so war es nicht, sondern es wurde auch kein Bürgerplan oder Alternativplanung gemacht, sondern uns war immer sehr wichtig zu sagen, planen sollen die Fachleute. Also ich bin ja selber Architektin, ich weiß dass ich wollte keine Kindergartenplanung da machen. Ähm, habe das auch stark ermittelt, dass die Planung selbst die müssen Fachleute machen. Nur dann kommt auch was Gutes dabei.